Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei YouTube. Wir schauen uns an, was ich heute im Laufe des Tages gepostet hatte und zwar sind wir davon ausgegangen, dass wir hier eine Entry-Zone haben und hier die Target-Zone. Und das, was wir hier jetzt gerade sehen, ist, dass wir diese Entry-Zone ganz knapp verfehlt haben, aber nach wie vor immer noch in dieser Range drin sind. Und ich gehe davon aus, dass wir nochmal in diese Entry-Zone reinkommen werden, bevor es dann mit einem größeren Schwung nach unten in diese Target-Zone geht. Was in dieser Target-Zone dann passiert, müssen wir dann beobachten. Ich denke jedoch, dass das Ganze sehr interessant werden könnte, denn... Wir sind im übergeordneten Trend, nach wie vor in einer, ja ich sag jetzt mal Abverkaufsbewegung und das was wir hier dann sehen, wäre dann praktisch eine schöne ABC in dem Bereich bis um die 18.000 und von dort aus könnte sich dann eine große übergeordnete Welle äh, in Bewegung setzen, die uns dann ähm, in ja, tiefere Gefilde oder aber auch nur zu einer ja, Korrektur in dem Bereich hier unten führen wird um dann nach oben anzusetzen. Ja, also ich gehe stark davon aus und das zeige ich euch jetzt auch noch einmal kurz indem wir hier einmal in den äh, Chart hier rein wechseln und dann auf die ähm, Ja, das war er. dann gehen wir einmal in den 3-Tages-Chart und ich wechsle dann einmal in die Ansicht, dass wir, ich wechsle mal gerade darüber, in die Ansicht hier und ja, das ist immer noch der übergeordnete Count und ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Bereich hier plus minus 1000, 2000 US-Dollar halten könnte, um dann die Welle nach oben zu starten. Also eigentlich müsste man das Ganze jetzt ein bisschen anpassen, denn rein theoretisch haben wir ja hier einmal das Low gehabt dann hier das High gehabt, dann hier das nächste Low gehabt. Das Ganze müsste man aber dann so machen, dass wir hier ein Low hatten, dann hier wieder ein High, dann hier wieder ein Low und von hier aus müsste es dann eine A, B, C nach oben geben. Wie hoch das Ganze geht, bleibt abzuwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den Bereich hier reinkommen und von dort aus dann praktisch, die nächste 1, 2, 3, 4, 5 sehen, die uns dann letztendlich zum Boden des aktuellen Bärenmarkts führen kann. Wenn wir uns den US-Dollar angucken, äh, zack, dann sehen wir auf jeden Fall, dass dort hier bald eine Zone erreicht wurde, in der, ähm, sage ich jetzt mal, Price Action stattgefunden hat und wo ich sage, Dort könnte ich mit einer stärkeren Reaktion rechnen. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das Ganze, was wir hier sehen, wirklich nur eine minimale Korrektur. Aber die kann schon dafür sorgen, dass wir von hier aus bis nach unten den Bitcoin nach oben prügeln können. Bis in die 18.000er Marke. Deshalb bleibt es abzuwarten. Was dann passiert, wenn wir von hier aus wieder nach oben starten, ist dann natürlich die andere Sache. Wir haben im traditionellen Markt, und dafür gehen wir mal kurz noch in den, ähm, das ist normalerweise jetzt nicht so was für hier auf YouTube, aber wir haben hier im traditionellen Markt einmal darüber gesprochen gehabt, dass wir hier ein aufsteigendes Dreieck sehen und ein äh, Diamond Pocket. Das Diamond Pocket wurde komplett gefüllt und von dort aus kam dann der Abverkauf. Und wenn jetzt der, ähm, der, US 500, also der S&P 500 hier Stärke findet und, oder beziehungsweise Halt findet und wir mit Bullen Power wieder in den Bereich hier oben reingehen, dann wird das natürlich auch den Bitcoin mitbeflügeln. Ich hoffe, dass das Video euch ein wenig weitergeholfen hat, dass ihr ein bisschen klareres Bild über den Markt habt und äh, wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Das war's von mir. Euer Mr. Sagittario. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Video, liked das Video, wenn euch das Ganze gefallen hat und weitergeholfen hat. Und wenn ihr Interesse habt, schaut auch gerne mal auf unserer Internetseite oder unserem Telegram-Kanal vorbei und werdet Teil der Bulvers Bear Academy. Macht's gut, das war's von mir. Ciao.